Hallo und herzlich willkommen hier auf LPC Esports zu einem Bild-Oder-Guide Terrana vs. Äh, Protoss. Allerdings von der Protoss-Sicht. Und ich muss davor dazu noch sagen, dass ich ähm, dieses, diesen Bild-Oder-Guide eigentlich schon aufgenommen hatte und zwar mit ähm, Mark bzw. Vitamin von Dead Pixels. Jedoch ist das Video ist leider verloren gegangen und äh, da ich die nächste Woche in Urlaub fahre, wollte ich es aber noch fertig machen. Deshalb habe ich jetzt einfach ein Replay von meinen eigenen Leather Games rausgesucht, wo ich gegen einen Protoss spiele, der diesen Style spielt, den wir vorstellen wollen. Und äh, werde euch den kurz erklären. Ähm, deshalb heute auch dieses Mal ohne Mark. Ähm, ja, und zwar, welches Style ist das? Und zwar geht es um den Phoenix adapt Style, der im Moment in der Meta wirklich sehr, sehr vorherrschend äh, von den Protoss gespielt wird. Ähm, ja, und zwar bedeutet das, dass man eine schnelle Expansion nimmt den, als Protoss und dann halt auf ein Stargate geht als erst, erste Tech-Choice. Äh, man kann ja wie immer wählen zwischen Twilight Council, Robo oder ähm, Stargate. Problem ist Target wird man einen Oroka bauen, was nicht unbedingt. Ja, Hauptgrund. Also Der Hauptgrund ist nicht unbedingt, dass man ähm, damit Schaden machen muss, sondern eher damit man Detection hat, beziehungsweise, also gegen Widowman-Trops, beziehungsweise dass man halt ähm, Allgemein halt Scouting hat, was der Taran dann so macht. Ähm, genau, also auch die Bilder da ich jetzt eigentlich gar nicht so. Direkt eingehen, da die in dem Benchmark bzw. in der Description mal genau drin steht. Äh, wir sehen auf jeden Fall hier ganz normal Nexus vor ähm, Core, danach das zweite, Gate, äh, zweite Gas geedit und den zweiten Pylon. Ähm, ja, der ist auch zu Hause, also wichtig für den Rano zum Beispiel, wenn ihr den pa zweiten Pylon seht, dann braucht ihr nicht ähm, Angst haben, dass irgendwo Proxys kommen. Ähm Genau, noch mehr zum Orkel. das Orkel ist halt ganz ganz wichtig, dass man das einfach am Leben hält, also das ist wirklich viel wichtiger, als dass man jetzt, keine Ahnung, 5 scv kills oder so macht, sondern solange das Oracle am Leben bleibt, ähm, kann es die ganze Zeit die äh, Revelation-Casten auf die Army vom Terraner und halt sehen, wo sie sich befindet, beziehungsweise was der Terraner denn überhaupt vorhat, ob er im Push spielen möchte, ob er eine dritte Basis sind und so weiter und so weiter ähm und währenddessen nimmt der, kann der Protoss dann dementsprechend eine relativ sichere und schnelle viele ba äh, dritte Basis nehmen, der ja halt die ganze Zeit äh, vom Tirana hat und somit relativ entspannt äh, darauf reagieren kann. Genau, wir sind jetzt hier, nachdem das Cybernetics-Core fertig ist, ähm, erstes Stargate. Ähm, der Mothership-Core wird dadurch ein bisschen delayed, weil man das Gas für das Oracle bzw. Ähm, ja, dass man das Gas halt für das Oracle bzw. für das Stargate braucht. Ähm, der sollte man, sollte man aber später dann auf jeden Fall nachziehen. Und durch die Adepts ähm, hat man auch erstmal Kontrolle ähm, gegen eventuell Reaper. Ähm, von daher muss er der nicht unbedingt so dringend äh, ja, raus zu krone boosten. Ähm, deswegen behält man die Tabs auch erstmal hinten und wartet halt bis der Reaper kommt. Der aber in dem Fall jetzt hier erstmal nach Proxy scoutet. Ähm, genau, ein schneller Nexus. Ähm, relativ, also wirklich so ein sehr schnell jetzt von ähm, diesem Protos. Sonst circa bei 4 Newton können wir ihn setzen. Und wie schon erwähnt das ähm, Oracle was er erstmal rüberfliegen wird und scoutet, was der, Prototip, äh, was der Terran überhaupt vorhat. Weil wenn wir auf sein gehen, er hat halt nur gesehen, okay, da kommt eine Expansion. Aber mehr weiß er nicht, deshalb möchte er auf jeden Fall die Information bekommen. würde meinen Drop, äh, siege -Tank push was auch immer. was. So, dann kommt hier der Reaper rein. Sieht das alles durch, das, durch den Depthopper nicht weiter gefährlich. Kann er halt einfach den Mikro rausnehmen und nachdem das Ork äh, das Stargate gebaut wurde, fallen, wurde oder das Oracle schon fertig ist, werden dann auch noch zwei weitere Gateways nachgezogen. Ähm, die sind halt etwas die latest durch den schnellen Nexus. Ähm, währenddessen die Gaskassiere circa bei 4 Minuten, wenn die Gateways fertig werden. Aber wie gesagt, die Bench -Bench Benchmarks stehen alle nochmal in der Beschreibung drin. Ähm, der Battleship Core ganz wichtig zum Nachziehen, weil er ist auf jeden Fall für die Defense äh, für weitere Pushes wichtig und sollte auch schon mal Energie auf. Äh, sparen für den spätere ähm, Aktivitäten. Ähm, genau, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, mit dem Oracle hier... Ich weiß gar nicht, wo das... Mal schnell suchen... Ach, das hat er verloren, das ist auf jeden Fall nicht gut, der ist durch die Mini gestorben. Sollte aber, wie gesagt, auf jeden Fall versuchen, das Leben zu halten. Da, wie wir jetzt den... Ja, er baut sogar ein zweites Oracle nach. Ähm, da er halt das Oracle verloren hat und einfach das so, so wichtig ist für die Detection. Vor allem gegen würde du Drops, ähm, Weil er halt die Robe relativ spät erst kommt, wie man hier sieht. Bei fünf Minuten circa erst oben nachher ähm, Genau. Ansonsten sollte dieses v ja nicht passieren mit der Oracle, baut man natürlich die ganze Zeit Phoenix weiter. Die Phoenix sind sehr gut für ähm, Drop-Defense, was den Terran auch etwas, ja in seiner Base hält, weil sobald er mit den mlx oder, oder so rausmuft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ja, dass sie durch Phoenix abgefangen werden, wenn sie zum Beispiel sich hier hinstellen, wo halt eine bestimmte, äh, eine bekannte Drop-Location ist oder halt hier. Was halt den Terraner davon halt abhält, irgendwie großes Investment Damage ähm, an den Protos zu machen. Die Twilight Council wird nachgezogen, wie die äh, Forge. Die Twilight Council halt um die Adapt-Upgrades ähm, zu machen, damit sie schneller angreifen. Und die Forge natürlich plus 1. Plus wie schon erwähnt, hier genau werden Phoenix weitergebaut. Und ähm, der dritte Nexus wird saturiert. Hier sehen wir auch die Revelation, was vom Oracle gecast wurde. Ähm, das, wie erwähnt, äh, Scouting, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Zu den Phoenixen ist noch zu sagen, ähm, es ist ja also auch auf jeden Fall eine gute Kontrolle, um äh, mit diesen umgehen zu können, da es halt bei den Engagements vor allem darauf ankommt, ähm, die, ja, die Core-Einheiten der Saran-Armee zu liften, zum Beispiel sowas wie Siege-Tanks oder Mines, bevor sie halt auslösen, damit die Adepts halt dann äh, so gesehen nur gegen die Bio kämpfen müssen oder gegen Marines, wo sie halt einfach sehr, sehr gut sind. So, währenddessen natürlich die Observer hier weiter gebaut. Und ähm, auf diesen Phoenix-Style geblieben, Phoenix-Adept. Damit möchte er ähm, diesen Push des Terrans abwehren. Und wir sehen auch schon hier einige Adapts schon hier auf jeden Fall. Ja, ähm, die Claves-Upgrade werden auf jeden Fall rone nachgezogen und das Plus-1, damit sie halt die Marines 2 hitten. Währenddessen weitere Gateways added, ähm, die Phoenix sind -e komplett durchgebaut und hier äh, schnell über Pilons gebaut, um dann für den Push gewappnet zu sein. Und ja, das ist eigentlich auch schon fast. Dafür, ich will jetzt gar nicht groß weiter auf das Engagement eingehen, das Follow-up wäre dann halt ein viele basen zu nehmen, etwas später, und aus dieser adept phoenix armee raus zu transitionen. Ja, man sieht ja natürlich, also ich, ich, ich, ich gehe ja gar nicht mit ein, ich redet erstmal nur einfach über, über das Follow-up. Das Vorhaben wäre dann halt ähm, auf jeden Fall auf Kolosse oder halt irgendeine andere Art von AOE zu gehen, also Storm oder Disruptor. Ähm, meistens wird dann der Kolosse gespielt, indem man einfach eine weitere, also erstmal halt die Robo beerdet und äh, sobald die Robo fertig ist, ein zweiter Robo, ähm, um halt doppelte Kolosse-Produktion zu bauen, um dann halt auf ca. 2 bis, äh, bis vier Kolosse zu kommen, um halt allgemein gegen die Bayer-Armee ähm, ja, zu werden, die da einfach zu groß wird für die Adepts wie länger das Spiel geht ähm, nachdem man zwei oder vier Kolosse hat, kann man noch überlegen, okay, möchte man eventuell äh, jetzt auf Storm gehen oder möchte man auf, ähm äh, möchte man auf Control gehen, um halt noch mehr AOE-Damage in seine Armee reinzubringen, auch andere, ähm, Arten denn diese Kolossen sind eigentlich nur, nur dafür da, um den Terraner zu forsen, dass er Vikings bauen muss ähm ja, und diese Vikings, ähm, sind natürlich sehr teuer und äh, können auch durch die Phoenix bzw. durch die Stalker dann relativ gut rausgenommen werden, äh, während sie halt die Kolosse beschützen, die halt sich um die Bio kümmern. Das ist immer so ein Spiel zwischen, ja, nicht zu so viele bauen, nicht zu so wenig bauen, äh, damit man halt die genaue Menge hat, um halt mit der Taran-Armee fährt zu werden. Und ja, genau, gucken wir jetzt nochmal aufs Engagement. Was möchte man bei Phoenix, äh, Adepts bei den Phoenix-Adapts äh, meistens versuchen, man möchte halt auf die Armee schaden mit den ganzen Adapts, damit sie halt so nah wie, na an, äh, wie nah wie möglich an den Marines stehen, damit sie halt selbst, wenn er in der Mitte hochgeht, äh, die Marines auch äh, mit Splash-Damage trifft, und währenddessen versuchen die äh, Phoenixe dann die ganzen äh, Rhythmines zu liften, damit halt nicht so viel Splash-Damage auf die Adapten kommen und die das eine lange äh, Zeit überleben, da sie mit dem plus 1 upgrade und mit den Adapts-Claves das fertig geworden ist, sehr sehr stark sind gegen äh, frühe Bio-Pushes und das schauen wir uns mal an wie das auch läuft Hier wird man zwar halt eingekrabt, die wird uns halt geliftet Hier kommt die Elements auf die äh, Bio Man sieht schon das ist ein relativ guter Trade für den, äh, für den Protoss da er halt schon eine Basis hat und der Trainer nicht ähm, Das heißt, Even Trade ist hier ein guter Trade Und genau das ist, das ist halt so gesehen, das ist hier Ganz genau, als das Follow-up, ähm, dann auf Kolossus später, so weit kommt das Spiel gar nicht, mit ähm, den Gasgaseen an der dritten Basis und der vierten Basis im Bau. Und ja, das war so ein ähm, so schneller Bild- oder so eine schnelle Bild- für Protoss. Ähm, die anderen waren ein bisschen ausführende, da habt, könnt ihr bestimmt auch noch ein paar Informationen ähm, rausnehmen. Und ja, ich hoffe, ihr mögt das, was wir ähm, für Content bringen und schreibt auf jeden Fall Kommentare, wenn ihr irgendwas... Ähm, bemerkt hat, was euch nicht gefällt. Ansonsten abonnieren und subscriben und so weiter und so weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.